Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Green Hell. Wie man gerade am Chat gesehen hat, Juli ist just in dem Moment gestorben und sollte jeden Moment wieder ja. auftauchen. Oh lol, nee, weil ich hier gepennt habe, ich bin gleich an dem Ding rausgekommen. Oh, nee. <lacht> ist immer geil. Deswegen ja, immer ich Boden mal. pennen. Komm mal hierher. Ja, Alter, ich hab nichts. Ich bin auch gestorben. Hey, dann rüste dich halt bei uns am Lager aus und komm hierher. Nee, ich hab mich jetzt auf den Weg gemacht. Ja, das war's. So. Und ich sammle Stocker und so ein auf dem Weg. Ja, äh, die... Falls ihr die, falls die, falls die es, es gesehen habt, die letzte Folge äh, haben wir leicht überzogen. <lacht> Aber oh, nur minimal. Und wieder unbekannte Früchte, das ist immer schön. Die nehme ich gerne mit. So, so mal irgendwie... sehen, ob ich gerade den Weg wiederfinde. Ich weiß, dass wir hier runter, dann einmal durch den Fluss und eigentlich immer geradeaus. Ja, so in etwa. Ich kann dir auch entgegenkommen, wenn du willst. So ein Stück. Ja. Ja, okay. Jetzt sehe ich natürlich einen Viech da hinten, ey. Ist ja klar. Ähm, und noch ein ähm, Coolness. ähm. Ähm Du hast Stress? Ähm. Sind Leute da? Ich gehe hier mal ganz schnell weg. Wo ist meine Axt? Hier! Aber, aber dann mit so in die Richtung zu mir hin. Ja! Okay, erstmal kurz anhalten und noch Pilze mitnehmen. Dann kann es ja nicht so dringend sein. Hallo, unbekannte Blume. Komm mal bitte hierher. Ja, guck mal da hinten. <lacht> Seh nur ich die? Nee. Okay. <lacht> Die scheinen aber auch ihren Spaß dazu haben. Die Geräusche können auch oh. von mir sein. Was? Kommen die jetzt? Ne, jetzt sind sie weg. Wo Wohin denn? Jetzt habe ich gerade einen weg. Speer gemacht. Ich wollte gerade wollt auf die werfen. <lacht> Komm her. Wo sind die? Ich muss mal kurz was essen. Mir geht absolut gar nicht gut. Hä, hey, du bist doch grad gestorben. What? Nein, das ist jetzt verdorben! Wow. Fuck off! No bad idea. Was? Oh, oh Gott. Ich wollte die gerade. So Wo bist du, Nico? Warum höre ich schon wieder Stimmen? Das war ich selber, okay. Ach, C was. Jetzt wollte ich das auch wieder. Oh, ich bin sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, Kein sehr, sehr, sehr, sehr, Glück, finde ich, aber... Ja? Weißt du, könntest könntest etwa abschätzen, wo? sehr, okay. sehr, sehr, ich sehr, sehr, sehr, Ich versuch meinen Weg wieder zurück zu verfolgen. Und ich merke mir jetzt auch, wohin Ich... Glaub. Oh nein, ich habe Ekel. Oh shit. Dreimal Lebensvergiftung, oh fuck. Ich, ich kotze gerade Absolut nicht gut. Ja, zum Kotzen, ey. Äh... Ja. Ich mache jetzt gerade mal Oberschlauch. Ich gehe ja. immer hier an der Felswand entlang. Dann weiß ich auch, dass ich an der Felswand entlang wieder zurückfinde. Ach so halt, ich habe Ekel. Oh, oh, oh, oh bevor ich es vergesse. kill Oder nicht? Ja, und? Genau, hier war. Ja. Soll ich jetzt ja. Risiko gehen oder nicht? Warum? Ich gehe nochmal genau. Dahin, wo ich letzte Folge gegangen bin, guck, was es da gibt. oder ich langs? Äh, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich hätte gesagt, ja, dann, du gehst mal äh, dahin. hier YOLO. Oh Scheiße, jetzt habe ich mich gewaschen, nicht Idiot. Ich wollte doch was trinken. Ich kotze schon wieder. Das ist so zum Kotzen hier, ey. Hä? Wieso hast du jetzt das ganze Wasser wieder ausgekotzt? Ach, da ist... Ah, vermutlich Schwing hat mich das... mal, du Idiot. Vermutlich hat mich einfach das wieder, ich, hier, hier laufen, Skorpione rum. Das kann sein, dass mich einfach so einer gebissen hat. Uh. Müsste so ein Zombie mir entgegenkommen. Verdorben. Verdorben. Okay. Hier gibt's aber nix. Oh Mann, hört doch mal auf mit Kotzen! Nee. Das ist mein Bildschirm ganz grün. Oh. Weil hier ich es oft gekotzt habe. Hier gibt's nichts <lacht> zu sehen. Außer das blöde Skorpion, was mir jetzt im hm. Weg liegt hier. Bitte? Hm. Nicht? Beißen. Nicht beißen und dann, okay. wobei Ich habe doch das letzte Mal hier, das, das klang hier das letztes Mal als, wenn hier einer mit Kreide auf einer Tafel geschrieben hätte. Was? Hm. So, und dann, genau, habe ich direkt den Fehler gemacht. Ich bin, ich habe mich so links rum gehalten, statt rechts rum. Ich brauche irgendwelche und Blätter. Das einmal, und das bitte einmal spiegelverkehrt, weil ich habe mich rechts rumgehalten und nicht links rum. Ich brauche irgendwelche Blätter, die ich einnehmen muss. Du schon wieder durstig? Nee. Hm? Hier ist genauso. Ja, hier höre zumindest mal wieder die Fliegen, die ich vorhin glaube auch schon gehört habe. Oh, geil. Ich habe hier schon Zeit, dabei. Scheiße, ich muss mich hinlegen. Mach du. Ich bin vermutlich echt nicht weit von meinem Todespunkt. Aber du findest nicht? Aber ich finde also, den exakten Punkt finde ich davon immer wieder. Okay, das ist natürlich ein bisschen behindern. Hi. Hm. Und Juli, was ich vorhin meinte mit äh, Risiko, ich bin zurück in die Höhle gegangen, wo ich die schon gesehen habe. Oh, eine Höhle? Oh mein Gott, ja. das ist ja mal geil. Ja. Da bin ich jetzt wieder rein, aber... Ich hab nichts. Hast du dich hingelegt, sagst du? Ich habe mich hingelegt, aber ich, ste ich stehe wieder. Oh, wow. Weil ich schläg mich auch gerade hin. Ich brauche unbedingt Fette. Jöni, können wir versuchen, sofort. das zu und die Nacht einfach zu schlafen? Ja, Boah. sofort. Moment. Den roten Pfeil habe ich letztes Mal nicht gesehen. und haben die jetzt extra einen roten Pfeil da hinzugefügt, den, den man sieht, wenn... Okay, ich lieg, okay. ich lieg jetzt in der Hängematte. Wow, du. Äh, ja, jetzt bin ich ausgeruht. Alter. <lacht> <lacht> <lacht> ich Und, hab doch Profi. gesagt, warte. Hast du nicht gesagt? Doch, hab ich gesagt. Ich kann nee, mich nee, zumindest nee. dran erinnern, glaube ich. Ich glaub. Ich, genau. glaub ich nicht. Lol, hier ist eine Käfigfalle. Oh Wie nee, habe ich denn? schon. Habe hab ich schon wieder einen Wurm. Ich habe schon wieder einen Wurm. Aber ich habe einen Knochen. Ha! Ich bin so gut. Sammeln. So C hier untersuchen. Zack Knochennadel hier auf den Wurm. So. Oh du hast eine Knochennadel. Ich habe immer noch keine. Ja, ich hatte wieder einen Knochen gefunden. Also, ich hatte wieder ein totes Tier gefunden. Bananen. Ich bin mir, ich bin mir immer noch nicht sicher, Stimmt, ob ich nicht hier. So, ich hatte so viel. Schon wie. Jetzt. Ah, jetzt ist es kein kein Papagei, sondern ein Tukan. Nico, ich <lacht> bin immer noch am Überlegen, ob wir nicht hier hinziehen. Da hast du hast doch da die Eingeborenen von gesehen. Stimmt, aber ja, genau. Die können wir auch, auch töten. Hm. Hast du ich was trinken? Nein. Hast du nicht dein, deine Kokosflasche von vorhin noch. Ja, aber wie. Ja, aber ich kann die ja nicht voll machen. Die ist leer bei mir. Hm. Wow. Äh, ich würde jetzt kaum. einfach mal einen Moment. Steinring. Ja, das hat alles keinen Sinn, ich komme wieder zurück. Jo, ich werde die Sachen noch mal finden. Oh, okay. das, ja, das muss wirklich irgendwo hier ganz in der Nähe gewesen sein. Kann ich bin sein, mir auch nicht sicher, ob, das, ob vielleicht. das vielleicht die Ja, genau, das dass weiß die nach 5 Minuten oder so weg sind. Ja, das weiß ich ich halt nicht, keine Ahnung. Dafür kennen wir das Spiel noch zu wenig. Mhm. Wir müssen, ja, wenn du wieder. vielleicht jetzt irgendwie auf dem Weg hierher bist, halte mal Ausschau vielleicht nach ähm, nach Pflanzen, also nach nach nach Blumen, die farbig sind irgendwie. Weil das könnte irgendwie vielleicht eine Blume sein, die wir zum Beispiel gegen Gift nehmen können. LOL, ich hab. Wow! Ich hab wieder, ich habe meine Sachen gefunden. Oh, sehr und gut. die waren genau auf der Schlange, die ich vorhin um... <lacht> ich bin vor Ich bin vorhin da extra ausrum um die Schlange ge gelaufen, damit es mich nicht beißt. Ach. Und dann gehe ich jetzt auf, die auf der anderen Seite an der Schlange vorbei und da liegen all meine Sachen. Ach was. <lacht> so ein Witz. Oh, ich krieg so meine steinkelle zurück. Das das Knochen besser. <lacht> Ja, Schlange halte ich die Ich hab eine Steinklinge. Ha. Ich brauche kleinstadt ja. hier. So. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil ich hatte so viele Bananen. Okay, da möchte ich nachher nochmal kurz hin. Da habe ich, glaube ich, gerade was gesehen. Hunger. Ja, was brauchst du? Ja, eine Banane. Wunderbar. Perfekt. Äh, Larven, ne? Muss jetzt oh, netz sein. Scheiße, Nico, wie ging das nochmal? Da brauche ich trockene Hydration. Blätter. Hydration und Kohlenhydrate. Okay, und... Die kannst du auch mal fressen, die auch. Und nochmal eine Banane. Ich krieg halt keine Proteine jetzt, aber... Okay, ich brauch vor allem was zu trinken. Fette. Ich brauch Fette. Meine Flasche ist aber weg. Die, die, die, liegt da, in die, ne die da oder Dinge, oder was? Ja, die ist weg. Oh. Weil die war, mein, meine war voll aufgefüllt. Aha, krass, warum ist die weg? Ich sehe sie zumindest nicht mehr. Egel! Ja, die kann ich ja loswerden hier. Äh, nein, nicht hier. Da. Und wo ist der vierte? Das sind auch immer vier. Nicht? Sieht auch aus, als wenn man eine Karte machen könnte. Ist du bist du jetzt erschöpft von einmal springen? Willst du mich verarschen? ja fast Zustände wie in S.T.A. ja aber echt ey. I need to rest. So, das ist hier ist ein Puma hier ist ein Puma hier ist ein Puma hier ist ein Puma hier ist ein Puma ja toll bin ich jetzt wieder in Skorpion reingelaufen oder was oh Nico ja ich hab schon wieder, wieder eine vergiftete Wunde oh, oh nein <lacht> vielleicht kriege ich meine S dann laufe ich mal wieder beim Fluss zurück Flash. Alter, ich Alter, ich hatte gerade jetzt auf dem ganzen Rücken auf auf auf Lauf lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. lauf. lauf. Ja, dann lauf halt nimmer. Oh nein. Ich hab im Lager nicht gepinnt Oh. oh. Weißt also du, bis wieder hinten ge Genau. Schön. Jetzt kennst du den Weg Und zumindest. Ja. Den bin ich ja jetzt schon zweimal gelaufen, dann Oh shit. Willst du mal willst du, bist du schon losgelaufen? Nee. Können wir kurz pennen? Pennen. Das wäre nämlich super. Boah. Du liegst auch, ja, okay. Ja, ich auch okay, jetzt wieder auf. 10. Was durst dich schon wieder? Ich stell dich mir nicht so an. Oh ja. Ja, äh, willkommen zur ne zu neuen Folge. Ich wiederhole es einfach nochmal. Ich mach nochmal ein das, das gleiche jetzt. Ja, was ist hier gerade runtergefallen? Ist Nüsse runtergefallen. Geil. Oh, ja geil. und dann gucken den Nuss. wir, dann... ...quartieren, dann nissen wir uns vielleicht wirklich da ein. Ja, schauen wir mal. Hier ist halt recht wenig außer die außer den Bananen haben wir recht wenig tatsächlich. Du meinst nichts zu tun da quasi oder was? Ja, ich finde allgemein haben wir hier äh, klar, wir haben den Fluss. Also findest du jetzt ein guter Punkt oder nicht? Ich würde ich würde irgendwie beide behalten, also ja, das andere müssen wir jetzt Das tun. hier irgendwie so als als als, als Nee schon, aber so soll... Zwischenlager. Ja. So, ich bin wieder beim Lager. Okay. Hallo juri schon lange mal gesehen. Ah, le le ja, leg dich denn mal rein. Ja, ich leg mich mal rein. Wobei, ich bin da drin gelegen. Mit mir gerade so ein. Oh nein, nein ich habe ja. ekel. Ich habe mich, glaube mal reingelegt. Oder ohne die Schlangen. Ekel. Weg, weg. Upsa. Wir brauchen... Also einfach nur ganz kurz reinlegen da. Ja. Riesmann ja. Punkt Nico, Nico, Nico. Da liegt irgendwo ein Feuerbrett. Kannst du mal bitte ganz kurz ja. das Lagerfeuer anzünden. Ich habe keine Trockenblätter. Fuck. Ist eine larve gut zum essen oder nicht weißt du das nico nico ist tot wir haben ihn verloren Wo ist der? er? Er weg. Ich würde mal gern wissen, wie man äh, wie man fischt. Ich habe es genau gesehen, dass er gerade in den runter gefallen ist. uns mal hier weiter auf die Suche ob wir nicht äh, so mal spezielle Heilpflanzen finden. Die hier zum Beispiel. Kann ich die auch nehmen? Ne, muss ich gut machen. Unbekannte Kräuter, unbekannte Blume. Das ist doch schon mal gut. So, was macht das? Blätterhaufen. Okay. Nico? Ich sammle jetzt einfach mal. Freunde. Nein, ich habe keinen Platz. Hier ist so ein Mo Molini-Molani-Blatt. Mulan, Jetzt, Jetzt höre ah. ich. Dich. Also wie ich gerade sagen wollte, was man in der Aufnahme doch ja. versuche halt meinen Todespunkt mal wieder wieder zu finden. Ja, okay. Ich bin ja hier. Genau, hier bin ich ja vorhin. Warum bin ich denn nochmal hierher gekommen? Hier wurde ich dann nochmal Ding, dann bin ich ja panisch rumgelaufen, einmal hin, einmal hier und zurück. Ich habe einfach weiter gemacht. <lacht> ja ja. Ich hab's gehört. Und eine Feder. Feder okay, ist jetzt nicht mein Todespunkt, aber. Oh, okay. Oh, Nico, ich kann hier, ähm, ich kann Alter, wie hier... wie viele tote Vögel liegen eigentlich rum? Überall Überliegen tote Vögel. Ich kann jetzt Blätterhaufen hier auf dieses Dings da tun, dann, wird, dann werden die trocken. Dann trocknen die. Dann können wir geil. die gleich anzünden. Geil. Joa, nee, ich fange jetzt einfach an zu sammeln, hier. Warum, warum, bin ich idiotisch einfach exakt? Geil. Miko? Miko? Oh, oh, so wir sammeln hier mal kurz unsere Monalia-Blätter hier ein. Oder auch Mona Lia oder was weiß ich was für Nüsse. Aber dann kein Platz mehr. Hier ist eine große. Wie geht's mir? Eine gut. Ja, ich kann Tierexkremente essen. Uah. So, weil ich wieder nicht weiß, wie viel man gehört hat, Alter, wie viele tote Vögel liegen hier eigentlich rum. Keine Ahnung. Überall tote Vögel. Die hier. So, und für mich Idiot. Nee, nee, nee, nee, so nee, nee, nee, nee, nee, das mache ich nicht nochmal. Das mache ich nicht nochmal. Was? Da war wieder so ein Giftfrosch. Den wollte ich gerade schon wieder nehmen. Aha. Das mache ich kein zweites Mal. Vergiss es. Wo, wo habe ich denn jetzt schon wieder Egel her? <lacht> Die Folge wiederholt sich wirklich zweimal. Ja, wieso weißt du auch nicht? <lacht> Apropos, die wiederholt sich wieder. Ich glaube, die geht auch schon 20 Minuten, oder? Ja. ja. Ich wollte hier noch kurz. Äh... Ah, ja, hier. Ich habe die Sachen aber, wieder wieder aber... gefunden. Aber alles ja, nützlich ist weg. Das ist schlecht. Alles, was man irgendwie tatsächlich gebrauchen könnte, ist eh weg jetzt. Das heißt, die ganzen Bananen sind weg. Ich hatte wie sechs so, Bananen oder so. Wieso verschwindet da was? Das ist ja voll kacke. Keine Ahnung. Sie Mir scheint es so, als wenn jedes Mal dann irgendwie so die Hälfte zufällig verschwindet. Also, ich habe bislang glaube ich immer alles gekriegt, wenn mir nicht alles täuscht. Aber ich will nicht zu viel sagen. Hm. Naja, ich komme wieder zurück zum Lager. Jetzt hoffentlich jo. auch mal wirklich. Und dann beten wir die Folge. Jo. Ich bin beim Lager. Und du ruhst schon wie? wieder aus. Ja. Lebensenergie mal kurz hochmachen. So, jetzt ist es ausgeglichen. Gut. Ja, wie du siehst, ich habe hier schon... Äh ja, ich habe hier schon angefangen wieder. Wo kommt jetzt das Fokusgrün hierher? Du hast gesagt, du brauchst was zum Trinken. Nee. Okay. Oh! Oh! Diese eine unbekannte Frucht hat ähm, <lacht> antiparasitäre Eigenschaften, habe ich gerade gesehen. Das ist gut, ja, das habe ich auch. Die habe ich tatsächlich auch. Na gut, oh, die hat äh, ich, hoffe, ich hoffe, die Aufnahme tut jetzt noch. Ja, die tut noch. <lacht> Und ich hoffe, euch hat die Folge doch gefallen, auch wenn es vielleicht öfters zu Juli wechselt, als gewollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. <lacht> Bis dahin. Tschüssli. Ciao.